Dies ist nicht dein Land, ich hab ein Vaterland, mein Vater hat kein Land, das Land und die Fabriken und der Staatsapparat sind hier nicht in unserer Hand. Wir sind das Kapital, schwarz und Rot national und es schreiben wieder mal die Arbeitslosenzahl, das scheren schon wir schon. Ich bin der Staatsapparat, sind wir nicht in unserer Hand. Der Norbertrall, hat noch nicht von diesem Staat, der zur Staat Tat, für den ihr Reichtum hat. Habt ihr dich abgedacht, steht der Klipp im Dies ist nicht unser Staat, dies ist nicht mein Land, dies ist nicht dein Land, ich hab kein Fall das Land und die Fabriken und der Staatsoperat, sind wir nicht in unserer Hand. Komm, gib mir deine Hand, steh auf zum Widerstand, komm Polizei gerannt, steh mir wie eine Wand, geh sich und nehmen wir in unsere eigene Hand, dann wird das hier unser Land In Land und Stadt, es wird die Macht gehört das Proletariat, was unsere Hände schaffen, setzen wir dann für uns ein, dann können wir freie Menschen sein. Ist das ein Land, dann ist das ein Land und unser Land, wir werden nicht aus der Hand, das Land und die Fabriken. I'm